So, Schaffin, bei mir ist jetzt Daniel Wirtz, Daniel, hallöchen. Wenn ich dich jetzt so angucke und auch so die öffentliche Wahrnehmung, die man von dir hat jetzt. Ähm, du wirkst wie ein Typ, der fürchtet weder Tod noch Teufel. Selbstzweifel kennst du nicht, bist mit dir im Reinen, hast auch sonst keine Probleme. Ist es so? Das, ja, also <lacht> gut, ich habe hier und da schon mal Angst, wenn einer zu schnell fährt und ich jetzt daneben. Aber im, im Grunde, äh, nee, habe ich mir mal die Zeit gegönnt, äh, mal tief, ähm, ja, mal in, sich selbst mal im Spiegel zu betrachten und einfach mal so die Sachen aufzuräumen, die man irgendwann mal im Leben ähm, aufräumen sollte. Und seitdem ist es eigentlich ganz, ganz gut. Was sind das zum Beispiel für Sachen? Ach, das sind ja, ich meine, jeder hat ja so in seinem Leben, ähm, ja, Mechanismen, wo man sagt, warum fährt die Karre grundsätzlich nach links, obwohl ich nach rechts gelenkt habe oder so. Und dann kann man irgendwie es immer aufs Auto schieben. Oder man kann sich irgendwann mal selber die Frage stellen und mal ein bisschen hinterfragen, warum das so ist. Und auch nicht die Schuld bei anderen suchen, sondern einfach mal vielleicht bei sich irgendwie anfangen. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Prozess, gerade wenn man kreativ ist oder irgendwie Musik macht, kommen da sehr, sehr viele Dämonen, aber auch positive Sachen zum Vorschein. Und da kann man sich auf jeden Fall mal so sein Verhaltensmuster neu stricken und mal... Und dann erfolgreich auch mal, wenn man nach links lenkt, dann auch mal nach links fahren. Interessant ist ja, dass du in deinen Texten zum Beispiel Dinge verarbeitest. Da weiß man jetzt natürlich nicht aus erster Hand, sind die autobiografisch oder sind das Beobachtungen von dir. Aber es gibt ja zum Beispiel diesen Song Keine Angst. Mhm. Wenn man sich da jetzt die Kommentare bei YouTube drunter anguckt, dann stehen ja wirklich so Sachen da, so... Äh, dieser Song hat mir das Leben gerettet oder deine Musik ist überhaupt, rettet mir mein Leben. Ähm, das ist natürlich auch eine ganz schöne Verantwortung, die man da so auf den Schultern hat. Wie geht man denn damit um, dass man lebensrettet durch seine Musik ist? Oh Gott, also ähm, ich sag mal, so in erster Linie mache ich das ja eher so für mich selbst. Das heißt, an dem Song habe ich mich aus einer Krise rausgezogen, indem ich es einfach aufgeschrieben habe, bevor es Krebs wird. Also mhm. so beschreibe ich es halt immer. und ähm, und wenn das natürlich bei mir irgendwas ausübt oder mir irgendwie in irgendeiner Form gut tut und ich die Sachen von der Seele schreibe, dann ist es grundsätzlich so, dass es vielleicht noch ein oder zwei Menschen auf dem Planeten gibt, die, denen es auch so geht. Weil letztendlich Ängste, Sorgen, das, das kennt jeder. Und, und ich habe mich da mit meinem Produzenten und Partner, mit Matthias Hoffmann, damals hingesetzt und habe gesagt, wir wollen irgendwie eine Musik machen, beziehungsweise wir wollen versuchen, ein Gefühl so nah oder so gut mit Worten zu beschreiben, dass es quasi fühlbar wird. Und das mit Worten. Also, die Sprache ist ein unglaubliches, ähm, ja eine unglaubliche Waffe, im Guten wie im Schlechten. Und, ähm, und dass man einfach äh, ein Gefühl so auf den Punkt beschreibt, dass man es wirklich äh, irgendwie miterlebt. Bist du schon mal in eine Situation gekommen, in der du wirklich Lebenshilfe geben musstest? Einem Fan, der dich ganz persönlich privat angeschrieben hat oder so oder, oder angesprochen hat? Eine Menge. Leute schreiben mir sehr, sehr private Sachen, also die, ich kriege jetzt nicht so eine, also meine Fanpost sieht jetzt nicht so aus, boah, du bist so sexy und was überhaupt und so lass mal daten oder so, sondern es sind wirklich immer, immer Sachen, wo man teilweise, ähm, ja, wo man Sachen liest, wo man denkt, wow, das hast du noch keinem erzählt, Das also ist teilweise schon sehr intim, also viele Leute, die auch, ähm, was weiß ich, ganz normale, gute Jobs haben, die sagen, ja, also, hast, also ohne das und das hätte ich irgendwie auf der Trasse gestanden und wäre heute nicht mehr hier, wollte man Danke sagen. Und das ist dann halt auch sowas, das kann man dann nicht eben mal abgehen und sagen, ja, und hast ein Shirt gekauft, sondern dann ist man halt direkt in einem, einem Gespräch und das ist halt leider mit 90 aller Menschen, die auf diesen Konzerten sind so. Wenn wir jetzt mal so bei Keine Angst bleiben, was sind denn die Dinge, die dir so in deinem Leben bis jetzt die größte Angst bereitet haben? Also keine Angst ist ja eigentlich ein klassischer ähm, ähm, Du hast mein Herz gebrochen, Song, ja. Und ähm, ich habe mich damals äh, schwer verliebt, ich war immer auf der Reise nach diesem einen Menschen, weil ich immer daran geglaubt habe, so, es gibt diese eine Person und bin dann wirklich äh, mit, mit 30 da hingekommen, dass ich gesagt habe, wow, ich bin jetzt überall rumgetingelt und äh, habe Musik gemacht und in der Hoffnung, dass die mich findet oder ich sie und habe sie dann gefunden und musste feststellen, dass wir so identisch sind, dass es am Ende, ähm, mir auch ein bisschen das Paradies erklärt hat, dass wenn du alles perfekt hast und alles so ist, wie es ist, dass der Mensch eigentlich nicht für, für das Perfekte gemacht wird. Also in, in dem Moment, wo ihm alles gibt und alles ist gut, wird man ja normalerweise denken, alle streben danach, dies zu haben. Aber wenn es dann so ist, habe ich zumindest bei mir gemerkt, äh, ist es noch fast äh, unmöglicher, das Ding äh, ablaufen zu halten. Und es war das härteste, die Erkenntnis, kacke, jetzt bin ich hier die ganze Zeit rumgefahren, auf der Suche nach dir. Und dann ist das da und wir haben alles und wir haben es komplett gegen die Wand gefahren. Und das ist eigentlich so, eigentlich diese Erkenntnis, man, äh, hätte ich das mal früher gewusst, ja, dann hätte ich mir jetzt ein bisschen Stress gemacht. Auf der anderen Seite natürlich auch diese Enttäuschung, auch dieses, man was wir alles gehabt hätten, ja. Und das ist so, viele Sachen, ähm, die da in diesem Song dann einfach so mir letztendlich dann immer die Situation wieder erklären, aber am Ende mir auch vielleicht sagen, so, ja, vielleicht ist es gar nicht das Gleiche, was man suchen sollte, vielleicht ist es äh, das Gegenteil, was man braucht. Hast du Angst vorm Alleinsein? Brauchst du jemanden an deiner Seite? Ähm, ich war eigentlich so immer so ein Typ, der ähm, dann gerne noch mal abends, bevor ähm, allein ins Bett gegangen ist, noch mal in irgendeine Bar sich reingesetzt hatte, weil dieses Alleinsein halt echt immer sich komisch angefühlt hat. Bin aber nach dieser Situation sehr lange allein gewesen. Und das war die Zeit, wo ich eigentlich angefangen habe, mit der deutschen Musik die Sachen mal so niederzuschreiben mhm. und äh, mich selbst zu reflektieren. Und in der Zeit mit mir alleine habe ich mich auf einmal komplett neu kennengelernt. Und war am Ende super cool mit mir. Hattest du Zweifel, Selbstzweifel, dass du mit dir alleine und cool sein kannst? Ja, also ich wusste, dass ich nicht so gerade mit mir äh, total gern abhänge. Ja, deshalb war ich dann eher in einer Bar oder, oder bin irgendwie nochmal rausgegangen. Aber ähm, nee, mittlerweile ist es echt gut. Also wie gesagt, die, die Arbeit an meiner ersten Platte ist glaube ich so das, wo sich andere vielleicht einen Therapeuten hätten nehmen müssen. Mhm. Und das war für mich so eine totale... Ja, ich, wollte, ich, ich wollte sie zuerst FSK 31 nennen, also freiwillige Selbstkontrolle ja. und ähm, hat dann am Ende anders geheißen. Aber, ähm, aber letztendlich war es genau dieser Prozess, sich mal einfach mal komplett von oben bis unten zu scannen und zu sagen, so, wer bist du, warum ist das so und äh, schieb mir nicht die Schuld auf irgendjemand anders, sondern schau dir einfach mal, ist ein gutes Ding, schau dir einfach mal zehn Minuten in einem Spiegel ganz tief in die Augen und stell dir mal zwei, drei Fragen, die du normalerweise gerne auf jemand anders schießt, dann, äh, dann merkst du, was da los ist und das ist ein sehr sehr interessanter Prozess da, die Reise mal anzutreten. Gibt es denn Dinge, die du gerne an dir ändern würdest, Dinge, die dir an dir selber auf den Sack gehen? Das ist immer so, ähm, man hat irgendwie so eine Erkenntnis, man hat daran gearbeitet und dann irgendwann merkt man, dass man doch wieder so in so ein Muster zurückfällt. Also es ist eigentlich kein, äh, es ist ähnlich so, ich vergleiche es mal mit einem schönen Garten, den man zu Hause hat. Also entweder wenn es gut aussehen soll, dann muss man da auch täglich oder mindestens einmal die Woche mal mit dem Rasenmäher drüber und mal gucken, wo es Unkraut ist. Das kann man sich einmal hübsch machen und sagen, das ist es. Also es ist eigentlich ein permanenter, ja, eine permanente Arbeit auch an sich. Abgesehen von der Musik und dem Erfolg, den du damit hast, was sind denn noch andere große Ziele in deinem Leben? Ach du, ich meine, ich habe jetzt seit zweieinhalb Jahren einen Sohn. Ja, das ist natürlich, das dreht das... Äh, das stellt eh diesen ganzen Zirkus, den man hier macht, wieder komplett in Frage, wo mhm. man ähm, einfach sieht, ähm, der Mensch ist eigentlich nicht geboren worden, um Rockstar zu werden, sondern eigentlich um… Die wenigsten. Ja. Aber du bist einer. Nee, ich meine, ja es ist ja heute ein Wunsch, also heute wird ja jeder Rockstar, Popstar, irgendwie, das ist ja mittlerweile ein Berufszweig, den man einlegt. Ich, ja. ich habe das nie aus dem Grund gemacht, ne, aber mittlerweile kann man es ja studieren. Und, ähm, nee, aber das der eigentliche Grund im Leben, eigentlich glaube ich, der ist, dass man irgendwie jemanden findet und irgendwie ein Kind macht oder zwei oder drei und diese, das ist, glaube ich, die, Haupt, der Hauptauf, die Hauptaufgabe, die wir in unserer Spezies hier zu erfüllen haben, beziehungsweise erfahre ich da mehr, äh, als ich je in meinem Leben erfahren habe, ja? an, an Zufriedenheit, an Glück sein und ähm, das ist natürlich ähm, ein schönes Ding mit ihm jetzt möglichst lang noch äh, zuzugucken, wie er wächst und was daraus wird. Und ähm, das ist so diese Nebenhauptaufgabe und das Schöne, woraus ich äh, eine Menge Kraft schöpfe. Das ist toll dabei zu sein, da zugucken zu dürfen. Sich selbst auch zu sehen, also, das, ist, das ist echt äh, fantastisch, ja. Nehme ich jetzt als Empfehlung, dann mache ich das auch. Ja. Ich kann ja. nur sagen, wer, wer Langeweile hat oder nicht klarkommt, macht Kinder. Das ist, <lacht> ich würde sagen, äh, ja, dann erstmal vielen Dank. Und äh, ich weiß, es ist eine Floskel, aber... Ich meine es wirklich so. Bleib wie du bist. Vielen Dank. Das ist. Äh, ja, die Prägezeit ist auch vorbei, ne? Also da kann man jetzt nicht mehr. <lacht> das kann man ich nicht muss mehr. Mich